Hallo und herzlich willkommen zu einem YouTube Video. Ja. Ja, ähm mal gucken mal Play und so also, so Killer spielen. Ich habe noch keine gefunden, also Kraft Duty, gibt es. Ich weiß auch, also, ja. Bin das auch kann ich gerade auf Call of Duty. Black Ops 2 jetzt Play. Oder MW3 oder MW2, keine Ahnung und ich habe einen neuen desktop hintergrund also das habe ich hier runtergeladen hier sind noch naja ein paar andere dann in der beschreibung habe es mir gedownloadet ja also hier steht minecraft und hier noch ein Born, hier noch eine kleine brücke und also gefällt mir sehr gut und das ist jetzt nicht also wenn ihr das hier habt ist das nicht so grün ich habe das selber gemacht Legitim, ja, also das ist nicht hier eingespeichert. Also ihr hast du was? muss ich jetzt mal... Minecraft. So. Und dann geht man hier halt. Da kann man die Farbe ändern. Das hier und das hier kann man die normale... Ja, ich habe grün gemacht, also mache ich K grün. Das grün war das eigentlich. Ja, dann kann man das hier so halt ändern. Ja, kann man so machen. Ja. Ja, ich sehe Minecraft und so. Und ich gucke auch Mod Review. Ja. Und ja. Und jetzt, ähm, ich also, habe es in die K also also also ich ähm also ich habe es ein bisschen in die Kommentare, ob ich ob ähm ich diesen das Hintergrund benutzen soll oder und, und euch das gefällt oder um, oder ich schreibt oder schreibt in den Kommentaren einfach kann ähm das Hintergrundbild ist irgend sieht nicht gut aus. Ich mache sie ja einen besseren. Also wäre sehr nett, dass ihr ein cool des hintergrund, das hintergrund äh, für mich machen würdet. Ja, mit, also eine Natur und hier so Steine und hier noch ähm, in so äh, zum Beispiel Bucket Gamer 1 Portrait. hier so stehen. Ja und ich muss es mit einem schlechten Aufnahmeprogramm mit äh, einem schlechten mit einem anderen Aufnahmeprogramm ähm, aufnehmen weil mit äh, Camtasia Cam Studio 8 ähm, muss ich bestellen ich ähm, muss erstmal gucken wie ich das mache mit dem bestellen oder oder halt mit kaufen ja kann ich euch mal hier zeigen also das startet ja das wird fehlen Oh, ich bin, ich bin erkältet. Ja, ich bin erkältet. Da kommt das hier. Bla bla bla. Bla bla Ja, also wenn ich danach hier so mache. mich abraschen mache ich das hier so weg ja hat also meine blöde hier kamera meine web meine kamera <lacht> ja äh, entschuldigung ja also ich habe auch skype ja wenn ihr wissen wollte ich in skype heiße skype noch drei und vollständige Name oder ja <lacht> Beispiel, G G G G LP ja hier ja, also ich, ich heiße so. Also, so also in der beschreibung steht das mit den Skype also ihr geht hier auf kontakte kontakt äh, ja, Kontakte oder also auch Knopf hinzufügen, ja, das ist das jetzt und dann müsste ich hier ja, hier müsste ihr glaube ich die dann einfach mal Packet gehen wir 1, 2, 3 dann kommt das hier und ja, und dann steht ihr das, also dieses Bild äh, ist ein Signal, dass ich das hier bin. Und ich heiße auch so. Also, ich will auf jeden Fall meinen Namen nicht ändern. Ja, bin ich auf jeden Fall nicht. Weiß, dass das hat ja verwirrt. du also, wirst das? Den ich ja gar nicht. Wann habe ich den Skype? Ja. Okay, ich sag mal, was ist mit dem? Müssen wir jetzt mal. Ciao.